Lange träumte ich von diesem Moment. Ich ergötze mich an deinem Tod auf ewig. Du bist irre, Shengsong. Deine Träume sind nichts. Illusionen eines verwirrten Geistes. So, das sind wir wieder für das Alternativende. Und ich sehe schon, der legt schon los. Ähm, ich habe es gestern gespielt, also ich habe noch ziemlich gut alles im Kopf. Zu den verdammten, verdammten... Und ich muss sagen, ich finde das immer noch recht übel geil. Und ich bin gespannt, was uns Shang Tsung für ein Ending bietet. Kann ich das denn machen jetzt? Das geht ja letztes Mal ging das nicht. Ah, geht immer noch nicht in der Story. Lustig. Naja, wir können auch nochmal haben, das geht auch. Gut, cool, macht das so gut. Ach, nein, das war ein X-Ray. Okay. Ja, es ist noch auf normal, aber es ist relativ einfach zu gewinnen, hier habe ich das Gefühl. Gleich auf Hard hätte es ein bisschen mehr eine Schwierigkeit gegeben, aber sehr geil. Tja. Jo, wir lassen jetzt das Alternativende noch laufen. Das ist halt eine eigene Folge, die ein bisschen kürzer ist als die anderen wahrscheinlich. Weil das Alternativende geht... Also das Originalende ging schon nur in ein paar Minuten. Von daher denke ich nicht, dass es da einen riesen Storyplot gibt noch. Ah, das kann ich auch. Guck mal... Aber Spamming ist uncool, deswegen macht man das nicht. Leichtsturz. Ich muss Leichtsturz Sturz in die Nähe machen. Ich würde eigentlich gerne noch meinen X-Ray einsetzen, aber das ist ja ziemlich basic. Nee, ich muss sagen, das Original fand ich recht cool. Jetzt bin ich ein bisschen mehr gespannt, was mit Shang Tsung passiert beim Alternativen. Schau wir mal rein und ich melde mich am Schluss nochmal. Dying. brecht meine Hand langer. Mein Lord, dein Wille geschah. Außenwelt, das Erden und Unterreich. Alle wurden erobert. Auf deinen Befehl folgen Chaosreich und Ordnungsreich als nächstes. Alle Reiche beugen sich bald deinem Einfluss. Okay, ich schneide das noch hinten dran, glaube ich. Ob oh, nee, ne, ich habe gesagt, es geht in eine Folge. Das ist ein kurzes Video. Ja, okay, das war zu wenig, als ich gedacht habe. <lacht> ich dachte ich das geht länger. Ja, irgendwie was predictable, dass Changsung einfach die Macht will raiden und so halt. Von Anfang an, dass er es hier erschaffen hat, böse macht, ja, irgendwie. Hm. Ja. War zu spektakulär. Hat irgendwie ein bisschen Material gefehlt. Irgendwie was mega kurz. So, ja. Ist auch cool zu sehen, aber ich weiß nicht. Mir gefällt auch das, Drache, äh, das äh, Feuergott Lucane Ending. Hm. Ich meine, er ist halt mit Raiden wieder. So, ja. hier ist das Ending. Neue Welt, tada. Da bin ich eh gespannt, wie es weitergeht. ehrlich ich gesagt, ob es noch ein Mortal Kombat 12 storymäßig weitergeht. Oder ob es ein Rewrap gibt, wie es ja das neue schon gemacht hat. Ein bisschen, dass ich eigentlich anf neu anfangen. Aber halt mit einer alternativen Charakterentwicklung und so, wie es ja im neuen schon gemacht wurde, halt wie gesagt. Also wir reden jetzt natürlich in ein paar Jahren, dann, wenn es dann mal rauskommt. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es gleich rauskommt. Das Mortal Kombat 10 kam raus, als die PS4 released wurde, mal so ziemlich. Und jetzt kam vor einem Jahr von Mortal Kombat 11. Also wir reden dass ich noch von einer Zeitspanne von drei Jahren, denke ich mal mindestens. In der natürlich Content kommen wird, natürlich. So kennen wir es ich mehr Combat-Packs und so halt, aber mal schauen. Für die Zukunft sehe ich nicht, dass die Story weitergeht, ehrlich gesagt. Irgendwie wäre das halt so, ja, hier hast du eine alternative Zukunft. Vielleicht, dass man sieht, was Luke Hain anders gemacht hat. Weil er hat ja das Mortal Kombat mit dem alten Kung Lao angefangen. Er ist ja zum alten Kung Lao gegangen und hat gesagt so, yo, ich will, dass du für mich kämpfst. Ich kenne einen anderen Kung Lao. Der ist nicht so wie du. Vielleicht, dass da eine andere Storyline entstehen wird, dass man da dann wie eine Fortsetzung draus macht danach. Aus diesem Teil, dass es von da aus weitergeht. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ähm ich bin ehrlich gesagt auch gespannt, ob was für Gastcharaktere noch kommen, wenn es noch ein Combat Pack 2 gibt. Ähm wie die Story weitergeht, ob es einen DLC gibt, irgendwie eine Alternativgeschichte nochmal. mal ja, wir werden es sehen. Storymäßig fand ich das DLC abartig geil, ganz ehrlich. Das DLC war top, wirklich super. Diese ganzen Szenen hier, auch das, das war so episch gemacht. Das sieht wie immer geil aus. Mortal Kombat schafft es einfach visuell richtig schön eklig zu sein, richtig schön spannend zu sein was halt andere Spiele nicht wirklich teilweise hinkriegen. Und ich muss sagen, ich finde es voll eklig am Ende, dass das Shang Tsung, äh, Lucane, abgesaugt hat, dieses ekliges Gelände. Das war richtig eklig. Ja, ich glaube nicht, dass es das Ende war. Ich glaube, da kommt noch was. Aber ich weiß nicht, ob es die Story fortsetzen wird oder eine andere Geschichte erzählt. Oder einfach ein Combat Pack ist. Wir werden es sehen. Ich kann jetzt nicht sagen, was kommen wird. Ich bin froh, dass das DLC, ich meine, das DLC ist für mich eine Woche draus, knapp, fünf Tage. Und ich rede jetzt schon von, was noch kommen wird. Und ich meine, die haben ein Jahr für ein DLC gewartet. Das kann ein Jahr gehen, bis da was kommt, ohne Probleme. Aber ich glaube nicht, dass nichts mehr kommt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt nach einem Jahr schon sagen, ja, wir supporten das Spiel jetzt nicht mehr. Das wäre irgendwie zu kurzfristig gedacht, denke ich mal. Aber sie werden uns Zeit geben mit der Story, sie werden uns Zeit geben, mit Theorien, äh, mit den Charakteren uns bekannt zu machen. Ich habe gestern mit einem Kumpel gespielt und ich habe zum Beispiel Nightwolf gespielt. Robocop finde ich gar nicht gut zum Spielen. Nightwolf finde ich richtig übel geil. Er hat mit dem Wind-Typ gespielt, mit Fujin. Den fand er voll geil, weil er hat Kombo-Typen erst gespielt. Das spielt ähnlich wie Lucane. Und danach habe ich mit Terminator gespielt. Terminator war ganz lustig, doof und ja. Ich glaube, das wird schon was kommen noch. Ich meine, ich überspringe das mal kurz. Ich meine, auch wenn wir das Raster angucken. Ich habe die Endings noch nicht freigespielt. Ich habe äh, ein paar Friendships gesehen. Ich habe die drei Stage-Vitalities unter diesem gesehen. Aber wenn wir jetzt nur schon in den PvP gehen, sehen wir hier, dass dieses Viereck halt noch recht. Also wir haben hier noch einen Platz, oben noch einen Platz und hier unten jeweils noch drei und drei. Theoretisch hätte man noch Platz für... Wenn man das Viereck vollenden will, einfach nur für acht Charaktere. Ah ja, Spawn habe ich gespielt. Spawn ist abartig geil. Komm, ich gleich schon noch eine Runde Spawn rein, random. Von mir aus. Ich nehme... Ich nehme den und mache hier einen verborgener Cursor, random. Genau. Spiel auf Mittel. Ich probiere noch eine Runde Spawn. Eins einfach random für euch noch, Spawn zu spielen. <lacht> äh, ja, während dem... Ich erwarte noch was. Irgendwie, ich erwarte nicht, dass es unbedingt die Story weiterführt. Aber ich bin gespannt, was kommt. Ich muss noch ganz kurz für Spawn die... Die Kombos nochmal raussuchen, weil ich bin nicht ganz sicher, wie die auswendig gehen momentan. bin ich mir eigentlich nie bei Charakteren. Aber der geile Sachen. Die Stage Fatalities geht hier übrigens nicht. Es gibt nur drei Stages, in denen sie gehen. Ich zeige euch das nachher kurz. So Und da haben wir Spawn. Versus... Terminator. Nice, zwei DLC-Charaktere erwischt. Hm, sein rechtes Bein habe ich gar nicht gesehen. Ja, natürlich schön Beef machen, wie immer am Anfang. So gehört sich das, ne? Ja, das ist nicht die, die ich gestern gespielt habe. Die Version, die gefällt mir nicht. Das Schleier ist nice. Fatal Phantom ist cool, weil das sieht nice aus. Die Legion beschwören kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Achso, oh, ich kann meinen Fatal auch schon einsetzen jetzt. Ist das die Legion beschwören, dass ich meinen Fatal zu früh machen kann? Das ist ja voll doof. Also gut für mich, aber. Ja, ist wirklich. Ich kann meinen Fatal früher einsetzen als nötig. <lacht> das ist nur ein bisschen Overkill mit 10.000 Waffen hier. Das ist ja voll übel, dass ich damit nach Fähigkeit meinen Fatal Blau früher bekomme. Das finde ich jetzt ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Was mich jetzt interessiert, ist, ob ich, weil ich ihn eingesetzt habe, den nochmal beschwören kann. Weil das wäre dann bro. Ne, kann ich nicht. Okay. Weil das wäre dann richtig heavy. Das wäre uncool. Dann müsste ich irgendwie sagen, der ist zu broken, aber. Ja, 10.000 Waffen wieder rein. Okay, ich habe die andere Version gespielt, aber das spielt sich auch nicht schlecht. Ha, okay, der holt hier einen Dämon. Beim anderen holt er nur eine Hand raus. Machen wir einen Grab Ryan. So. Machen wir einen Fatality. Die muss ich dann noch freispielen, alle. Nice. Ich finde das sieht voll geil aus. Ja, also das war's dann mit dem Alternativende. <lacht> Random mit Spawn noch drin. Keine Ahnung, hab zu viel Zeit gehabt. Nee, nicht erneut ja, versuchen. Ja, ich gehe jetzt noch ein anderes Spiel. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wir sehen uns nächste Mal wieder. Mein Name ist ein allesbuch mit Zucker. Cheerio!